Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein! Wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Dist. Sie ist Was? schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von The Last of Us 1. Ein acht Jahre altes Spiel, was echt noch ziemlich geiles. ist. Ich hatte einfach Lust, es zu spielen. Und ich nehme euch dabei ein bisschen mit. Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist so. Telefon ist ausgefallen. Hallo? Oh -oh. <lacht> Was ist denn da los? Okay, schauen uns ein bisschen um. Oh ja, kann man nie. verdammt. Ich habe mich total vergessen. Geburtstagskarte mal auf. Okay. Dann würde ich sagen, trauen wir uns raus. Komm. Dad? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Fernseher an. Ah, da kommt das von draußen. Ne, es kommt aus dem Raum. Das ist wahrscheinlich ein Fernseher. man sich da nicht mehr durchlesen? Hä? Okay. Daddy? Meine Fresse. Oh. Wenn ich da jetzt reingehe, was werde ich sehen? Bist du hier? Dann, wo bist du? Erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Atmastik ist in der Nähe. neigen und äh, Wir sofort alle hier wegbringen. Es Gas aus. Hey, los, Es scheint, dass los, die Soldaten hinter mir. Was war das? Dad? <lacht> okay. ähm ja. Dad! Alter. Was ist bloß los? Okay. Ey, eine PS3. Okay. Oh. Sein Telefon. Komm, Hannah anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an, bin auf dem Weg. Ja, okay. Ich glaube, ich glaub, jetzt jetzt werden wir den ersten Infizierten treffen. Weil ich glaube, wenn wir hier rein... Ja, ich kann nichts mehr machen. Okay. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Ich nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Oh, Alles wird gut. Okay, wir Die Nein! Ah! Ah! Geh! <lacht> okay. okay. so, oh oh, ganz schnell nah weg. Alter. Du, du hast ihn erschossen. Sarah? Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Das Schlimme ist vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los! Wo verdammt okay. warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe eine Ahnung. Ach, komm, Scheiße. Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ich meine, nicht meins. Lass uns einfach ankommen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Sagst mir, was passiert ist? Oha. Wie geht's dir Ganz gut Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke Warte, nee, da war's Vielleicht ziehen wir ja noch einen weg. Die 71. Die wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Eine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Wir. Ja. Sorry. Gott. Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost. Westküste. Ja, Herr Miller. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Das stimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagt, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat habe nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Glaub mir. Okay, da steht eine Familie anscheinend. Teufel, machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch? Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, stopp. Tommy. Wird auch kein mitgenommen. Wer weiß, ob die krank sind oder nicht. Ich habe mehr gesehen als du. Ein das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Hey, was zum Teufel los jetzt? Oh Tommy, Scheiße! Was, ist das? was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Das Dreh hier, dreh hier. Wo verrennen die weg? Ich versuch's ja! Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Mann, da zurück. Hinter mir sind sie auch. Ach, da, da, da. ist Fahr. Alter. Daddy? Joel, öffne hey. die Tür Hey. hey. Zurück, Lannis. Zurück. No! Kleines. Okay, gib mir die Hand. Okay. Was ist denn? Mein Bein ein mir Wir müssen jetzt rennen. Okay. Mann, halt dich fest! Okay. Oh okay. tot. Ich ein kleines. Lauf weiter! Lauf! Nicht Sie einfach nur mich, ein kleines. Da drüben! Die Tür, warum, machst du warum machst du beschäftigt? Wir sind fast Nein. da. Wir, sind fast wir kommen durch den Zaun! Lauf weiter! Macht, dass ihr wegkommt! Komm schon! Los! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! <lacht> Wir sind fast da. Sie Dad? Jetzt passiert bei uns, Wagner. Ist okay, kleines. Wir sind sicher.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 Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal denken. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hört zu mir, ich weiß, es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Nein. nein. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Oh. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Oh Gott. Bitte nicht. Nicht. nicht. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen... Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen. Los Frieden Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit. Schon Charaktere seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von sechs angeblichen Fireflies. Du kannst noch mit uns aufsteigen. Wenn du in der verloren bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. 20 Jahre später. Was? Ich komme! Na, wie war dein Morgen? So Leute, ähm, auch ein. Wenn euch Nein. die erste Folge gefallen hat. Nicht. Dann würde ich sagen, wir machen das nächste Mal weiter, damit würde ich sagen, ciao, ciao. Ich habe